wie peinlich heftige kacknot auf der heimfahrt um seine mitfahrgelegenheit nicht zu verpassen verzichtet matteo darauf noch in der uni die toilette aufzusuchen dies rächt sich nun während der fahrt der druck in seinem darm steigt dermaßen stark an dass er befürchten muss sich vor den augen seines studienkollegen in die hose zu kacken